Hallo, mein Name ist Johann Beurer von häusling inferot Heute möchte ich diesen Thermostaten zeigen, weil wir immer wieder das Problem haben, dass ich den Kunden das aufzeichne, aber anschließend kommen die Fragen erst richtig auf, wenn man zu Hause ist. Bei dieser Zeichnung habe ich diesen Thermostaten jetzt hierher gebaut und möchte den Ihnen jetzt auch mal in den Innereien zeigen. Davon nimmt man dieses Ventilrad ab. Und äh, dann gibt es da eine Straube, äh, die man aufschrauben muss und dann kann man den auseinandernehmen. Und so sieht dieses Teil innen drin aus. Nämlich ganz einfach, dass wir hier einen Bimetallteil äh, haben und dieses Bimetall mit diesem Kontakt hier schaltet. Ja, ich versuche es mal in Gang zu bringen, dass man eben so sieht, dass dieser Bimetall, der schaltet da. So, nun haben wir hier die Einschlüsse. Die Anschlüsse heißen... 1, 12NN. Ich zahle sie mal so dahin und äh, jetzt gucken wir die mal da drauf. Wir gehen davon aus, dass wir den so daher montieren, irgendwo an der Hauswand. Das kann also eine Unterputzdose äh, drin sein und äh, dann führen wir da Strom zu und wie wird der abgeführt. Wichtig ist, zu wissen, dass bei diesem Thermostaten zwei Dinge in einem vereint sind. Durch dieses Bimetall ist das letztendlich das Messgerät und durch den Schalter, der da drin ist, ist das äh, der Ein- und Ausschalter. Wir kommen nachher noch zu Funkgeräten, wo diese zwei Elemente getrennt sind, wo ich den Funkschalter und das Messgerät separat habe. Also hier bei diesem Teil ist Messgerät und äh, Schalter vereint, das heißt, hier wird im Gerät gemessen und noch ein wichtiger Punkt, deshalb, deshalb installiere ich diesen gerne auf Putz und ich habe diesen Aufputzthermostaten sehr gerne, weil der auf der Wand drauf sitzt und die Warmluft hier ein bisschen besser durchziehen kann, wie bei den Geräten, die in, äh, in der Dose drin sitzen und äh, dort dann mehr die Wandtemperatur messen, als dass sie die Raumtemperatur messen. Also gucken wir uns diese Schaltung mal genauer an, dann haben wir hier die Zuführung, ich habe die Farben verwendet, wie sie in der Praxis auch sind, die Leitungsführung 220 bis 240 Volt, ich schaue mal 220 Volt hin und da steht die L für, ja, das ist einfach die offizielle Bezeichnung, N für neutral und dann kommen wir hier noch zur Schutzerde, das ist der grün-gelbe Draht. So, diese L wird also hier auf die 1 geschaltet und da haben wir praktisch immer Saft drauf und dann, wenn die Temperatur unterschritten ist, entsprechend der Einstellung, dann macht dieser Schalter zu und hier auf dieser geschalteten Seite wird dann die L zum Infrarotpanel geführt. Dann der N, den kann man hier auch anschließen, den sollte man hier auch anschließen, weil hier gibt es noch einen kleinen Widerstand drin, das heißt thermische Rückführung. Und mit dieser thermischen Rückführung wird gewährleistet, dass dieser Thermostat nicht ewig eingeschaltet wird, wenn er irgendwo ungünstig montiert wird. So, hier kann man dann, die N ist hier durchgeschleift, kann man die N, die Neutralleiter, wieder zurückführen und hier. Der Hintergrund ist der, dass ich eben sage, hier an dieser Stelle, meistens kommt die Leitung ja irgendwo aus der Deckendose, weit oben oder vielleicht unten von der Steckdose und dann muss ich, bevor dieses, diese Leitung oder diese stromgeführte Leitung zum Panel geht, muss sie hier durch den Schalter unterbrochen werden. Das ist schon alles, mehr braucht man nicht und mehr muss man auch nicht wissen, nur man muss es halt richtig schalten und L und N sollte man nicht vertauschen, denn dann gibt es einen leichten Ärger, wenn der Sicherungskasten richtig geschaltet ist. In diesem Sinne, alles Gute und weitere Fragen natürlich stehe ich gern zur Verfügung. Ihr Johann Beurer Noch ein Nachtrag zu dieser Erklärung. Dieses Produkt ist an jeder Straßenecke, bei jedem Baumarkt und im Internet überall zu, er zu erhalten. Jedermann kann es dort kaufen, ohne einen Nachweis zu bringen ob er tatsächlich befähigt ist, dieses Produkt richtig einzusetzen. Wahrscheinlich ist normalerweise ein Elektriker der richtige Mann dazu, der das perfekt anschließen kann, wenn es eben um 230 Volt Anschluss geht. Ich bitte Sie also wirklich sehr sorgfältig, die Sache zu machen und immer zu berücksichtigen, dass auch wenn Sie keine elektrische Ausbildung haben, und meinen, das gut machen zu können. Es gibt immer Restprobleme, die immer irgendwann auftauchen können, wenn es zu einem Schaden kommt, zu einem Versicherungsschaden beispielsweise, wo Sie dann gefragt werden, wer dieses und jenes gemacht hat. Ich kann mich nur schad- und klaglos halten, weil ich habe nur einen Input gegeben, um Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert, wie man das machen kann, und gebe auf gar keinen Fall Ihnen die Empfehlung, dass Sie es selbst machen, wenn Sie nicht die entsprechende Befähigung und das entsprechende Wissen haben. Also, seien Sie vorsichtig. In diesem Sinn ich verbleibe ich, Ihr Johann Beurer.